Ausgehend vom Krippenspiel möchte ich sehr gerne die Freude der Engel teilen. Verherrlicht es Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Jesus, der Retter ist geboren. Wunderbar. Ein König, der Liebe und Frieden bringt. Jesus, ein König, dem wir Menschen am Herzen liegen. Jesus, der mit seiner Gnade die Welt verändert. Jesus, ein Licht für alle, die im Dunkeln sind. Jesus, er regiert mit Güte und Macht. Ihm gebührt Lobpreis und Ehre, jetzt und alle Zeit. Gloria, Gloria in excelsis Deum!